Halli, hallo, ihr Lieben da draußen an alle, die äh, an Nushu interessiert sind und sich heute noch ein bisschen weiter informieren wollen. Schön, dass ihr alle da seid. So zahlreich, einige Trudeln noch dazu. Auch Laura kommt mich, kommt zu mir. Ähm, genau, wir sind heute zu zweit aus der Nushu Crew dabei, Laura und ich, ähm, damit ihr auch so ein bisschen wisst. Uh, wer dahinter steckt, auch uns werdet ihr, wenn ihr denn dazukommt ins Team NUSHU, äh, ja in Zukunft äh, bei, dem, bei den Events oder so äh, auch äh, wieder antreten. Antre äh, ich bin Antonia seit anderthalb Jahren bei NUSHU und ähm, vor allem für das Community Management zuständig, was mich auch heute sozusagen in diesen Call bringt. Ich bin nicht nur im Vorfeld, sondern auch während der Mitgliedschaft, ja, für alle Belange rund um die Mitgliedschaft und, ja, alle möglichen Anliegen, die ihr dann haben könntet für euch sozusagen, ja, in vielen Fällen Number One Ansprechpartnerin, genau. Und mit mir dabei ist heute Laura. Stell dich doch auch nochmal vor kurz. Genau, ich freue mich auch total, dass ihr alle da seid. Äh, liebe Grüße auch aus Hamburg. Ich würde auch gleich schon mal den chat warm laufen lassen und äh, uns schreiben, wo ihr euch alle befindet. Ähm, cool, dass ihr heute alle dabei seid, um Nushu kennenzulernen. Äh, wir werden euch gleich ganz viel zu uns erzählen. Und äh, ich bin Laura, ich bin bei Nushu für das Projektmanagement der Events zuständig. Das heißt, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und äh, wird aber. An dieser Stelle, bevor wir dann starten mit unseren Fragen. Oh, hier kommen ganz viele Städte gerade rein. Toll. Alles dabei. Auf Mailand. Oh, schön. Sehr schön. Ja, cool. Okay. Wow. Ja. Aber ja, aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Orten dabei. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Ich freue mich auch sehr. Ähm, ich würde euch noch ein paar technische Hinweise geben, bevor wir äh, dann starten. Ich sehe nämlich gerade bei den ganzen Nachrichten, die in den Chat reintrudeln, den könnt ihr auch gerne weiter nutzen, aber ihr könnt bei Versenden an, auswählen, an wen die Nachrichten gehen sollen. Und bei manchen Nachrichten haben nur Antonia und ich die Ehre, die zu sehen. Das ist nämlich der Fall, wenn ihr Host- und Diskussionsteilnehmer auswählt. Wenn ihr wollt, dass alle die Nachricht sehen können, dann könnt ihr einmal alle auswählen und dann sehen das auch alle. Ähm, genau. Das heißt, für die laufende Kommunikation im Chat könnt ihr da immer fleißig schreiben. Wenn sich Fragen ergeben, könnt ihr das separat in der F und A Funktion schreiben. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, die einzelnen Fragen hochzuworten. Das heißt, wenn eine andere ähm, Person eine Frage stellt, die ihr auch spannend findet, die ihr auch gerne wissen wollt, gebt ihr einen Daumen hoch. Und wir werden uns dann, nachdem wir erstmal so ein paar allgemeine Infos durchgegeben haben, den Fragen widmen und die ihnen mit den Fragen starten, die die meisten Daumen nach oben haben. Ähm, und ich glaube, damit hätten wir erstmal alles. Ihr seid alle ohne Kamera und Ton eingeschaltet. Das heißt, äh, Antonia und ich führen hier einen Dialog und würden euch natürlich auch gerne sehen, aber ihr könnt euch gerne über Chat und FNA-Funktion dann bei uns melden. Darüber freuen wir uns sehr. Genau, und ich schaue jetzt mal Antonia an, wenn ich nichts vergessen habe an technischen Hinweisen, würden wir direkt einmal starten. Wir werden euch so ein bisschen was im Dialog zu NUSHU erzählen und fangen mal ganz basic an. Antonia, warum wurde NUSHU eigentlich gegründet und warum ist es exklusiv weiblich? Äh, ja, ne, eine Frage, die uns äh, ganz häufig gestellt wird und natürlich in einem Startup ist natürlich die Gründungsgeschichte immer ganz, ganz äh, spannend. Also NUSHU geht, gibt es seit ja jetzt viereinhalb Jahren, also gar nicht mehr so. Ich glaube, in manchen Zeitrechnungen <lacht> zählen wir schon gar nicht mehr als Startup, sehen uns aber immer noch ähm, so, sind natürlich ein kleines Unternehmen, aber äh, mit ganz, ganz viel Power dabei. Ähm, und genau, unser, unser Ziel war es seit Anfang an, Frauen miteinander zu vernetzen ähm, und um das, ähm, ja, um das große Ziel zu erreichen, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen, mehr Chancengerechtigkeit. Ähm, ja, zu das Thema weiter anzutreiben und ähm, mehr Chancengerechtigkeit ähm, herzustellen, ähm, indem wir Frauen die Sichtbarkeit schenken, indem wir Frauen miteinander vernetzen, äh, die Möglichkeit geben, die Plattform ähm, geben, ihnen ganz viel Input geben. Und äh, das ist eigentlich seit Anfang an unser Ziel und äh, das hat sich äh, auch nicht geändert. Ähm, Melli. Unsere Gründerin und weiterhin Geschäftsführerin, die uns in München sozusagen die Stange hält, ähm, ja, ist damals so ein bisschen ähm, selbst auf die Suche gegangen und hat nicht so richtig das richtige Netzwerk für sich gefunden. Damals ganz viele Old Boys Clubs äh, und so, die es damals natürlich in erster Linie gab und ähm, hat gesagt, irgendwie, Ich glaube, am, in Hamburg am Baumwahl war es ähm, oder oder im, am neuen Wahl war es, glaube ich, äh, hat sie gesehen, hier sind so viele Frauen, die irgendwie in Berufen stecken, aber wo sind die, wo tauschen die sich eigentlich aus? Und eine richtige Plattform äh, hat sie damals, die richtig zu ihr gepasst hat, äh, hat sie damals nicht gefunden und äh, damit ist sie selbst aktiv geworden. Und so ist aus einem äh, am Anfang noch in Hamburg gestartetes regionales Netzwerk mittlerweile eins der größten Netzwerke, Deutschland deutschlandweit geworden. Wir haben mittlerweile 3000 Mitglieder. Das ist richtig, richtig toll, die wir täglich vernetzen miteinander und ähm, genau, so ist unsere Journey. Wir sind natürlich in ganz Deutschland und über die Grenzen hinweg. Ihr seht es heute an den Teilnehmerinnen, ähm, ähm, worüber die sich überall äh, zuschalten. Also wir haben teilweise Nuschus, die nach Shanghai gehen und äh, sich dann digital ähm, äh, dazuschalten. Also das ist ganz, ganz, ganz, ganz breit gefächert. Ähm, auch in Wien äh, gibt es mittlerweile Events. Also, aber so viel dazu, ähm, so viel zu unserer Gründungsgeschichte. Und nochmal ganz kurz äh, auch zu dieser Exklusivität, was äh, das Frauennetzwerk sozusagen anbietet. Warum sind wir eigentlich nicht für Männer offen? Wir haben gar kein gar nichts gegen Männer. Das ist ganz wichtig, einmal zu sagen. Ähm und äh, genau und sind mit vielen verbrüdert und verschwestert. Ähm, aber für uns war es eben oder für uns die Erfahrung machen wir, dass es eben ganz wichtig ist, nochmal diesen Safe Space ähm, zu wissen, ähm, eben intern das einmal aus ähm, sozusagen viele Themen zu zu thematisieren und dann eben nach äh, draußen zu tragen. Äh, also es ist absolut nicht alternativ gemeint, sondern es ist einfach ja ein, ein toller Zugang und ähm, viele ja, wünschen sich auch diesen Safe Space und den haben sie bei NUSHU no allemal. Genau, so viel dazu. Äh, Laura, vielleicht an dich die Frage. Wir achten ja auf eine Ausgewogenheit der Branchen und der Positions des Positionsverhältnisses. Nun könnte man sich fragen, warum das so wichtig ist. Genau, vorher sehe ich hier gerade im Chat auch schon die Frage, woher kommt der Name? Äh, die beantworten wir noch am Ende, aber ihr könnt natürlich Ach, währenddessen schon mal ins Raten kommen und eure Ideen in den Chat schreiben. Da sind wir ganz äh, gespannt. Aber genau, äh, wir sind branchen- und positionsübergreifend und das ist auch ganz bewusst so. Äh, Antonia hat es ja vorhin schon gesagt, unser übergreifendes Ziel ist es eben, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen und da soll keine Frau äh, nicht die Möglichkeit zu haben. Das heißt, wir haben wirklich sehr vielfältige Fra äh, vielfältig Frauen aus unterschiedlichsten Bereichen in unserem Netzwerk, äh, sei es Gründerinnen, sei es äh, Frauen in Selbstständigkeit, aber auch ähm, Studierende, die gerade ins Berufsleben starten, bis hin zu Frauen, die in Führungspositionen hin, äh, sind und äh, was sie alle vereint, ist das ambitioniert sein. Das heißt, alle möchten sich wirklich sehr stark weiterentwickeln und sich gegenseitig stärken und eben dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen, beiwirken. Und diese Vielseitigkeit ist auch etwas, was unser Netzwerk einfach sehr besonders macht, weil ich glaube, wir kennen es alles, alle aus unterschiedlichen Bereichen. Je vielfältiger die Ansichten sind, die in das Netzwerk kommen, desto größer ist die Inspiration und desto mehr können wir von Erfahrung aus ganz unterschiedlichen äh, Bereichen profitieren und ja, es platt zu sagen, kochen nicht alle so ein bisschen in einer Suppe beziehungsweise finden uns, finden uns alle in einer Bubble. Und deswegen achten wir wirklich auch in der Auswahl der ähm, Frauen, die sich ähm, für unser Netzwerk bewerben, auf eine sehr ausgewogene Verteilung, damit wir immer alle von der Vielfaltigkeit äh, profitieren. Genau. Und ich sehe jetzt auch hier gerade weitere Fragen eintrudeln, das ist ganz toll, dass es schon losgeht, stellt sie bitte gerne in der F&A-Funktion, damit Antonia und ich die später nicht übersehen, das wäre sehr schade, weil wir wollen uns jetzt, euch natürlich alle äh, Fragen auch beantworten. Der, ihr seht unten in der Leiste nochmal ein separates Feld dafür. Äh, mhm. Genau, Antonia, und wir haben es jetzt schon so ein bisschen immer angeteasert, warum gibt es denn Nusche, was ist das Ziel von uns, warum machen wir das alles? Genau, das Ziel, das Ziel ist natürlich die Chancengleichheit herzustellen, vielen ambitionierten Frauen die Möglichkeit zu geben, ja, ihre Ziele zu verfolgen und das zu tun, indem sie eben, ja, ganz individuell eben weiter in ihrem Beruf fortschreiten können und das eben mit dem Rückenwind aus dem äh, Netzwerk. Äh, das ist sozusagen, hört sich jetzt noch äh, so ein bisschen groß an, aber wir erklären das auch gleich nochmal, wie das dann konkret im Einzelnen äh, aussieht. Aber das ist natürlich unser Ziel. Ähm, uns ist das Thema Augenhöhe ganz, ganz wichtig. Das hat äh, Laura eben kurz auch schon angesprochen. Ähm, also, dass sich alle auf einer Ebene äh, eben treffen, so dass eben dann man sich... Ähm, ja, austauschen kann und, äh, und voneinander profitieren kann. Genau, das Netzwerken bei uns. Also Netzwerken hat ja viele Gesichter, würde ich sagen. Äh, das ist der ein oder andere, ja, Event, wo man irgendwie so, äh, wo es dann irgendwie heißt, jetzt macht mal. Ähm, wie, bei uns sieht es irgendwie ganz anders aus. Wie, ähm, ja, was bedeutet eigentlich diese Networking Experience bei uns, liebe Laura? Genau, ähm, also abgesehen von unseren besonderen Werten, die für uns auch sehr wichtig sind und ähm, womit sich wirklich jede neue, neue, jedes neue Mitglied bei uns auseinandersetzen sollte, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, ähm, versuchen wir natürlich äh, in der Vielfaltigkeit unseres Netzwerks auch möglichst vielfältige Möglichkeiten für das Networking zu bieten, weil jede Frau tickt unterschiedlich, jeder möchte unterschiedlichen Kontakt treten, manche sind extravertiert, manche sind eher introvertiert. Von daher äh, haben wir viele, viele Events zu unterschiedlichen Tageszeiten, sowohl digital als auch äh, in Präsenz in unterschiedlichen Städten. Da komme ich auch später nochmal im Detail drauf zu. Äh, wir haben sehr unterschiedliche Themen, wir haben ganz verschiedene Ansätze, wir probieren auch immer sehr viel aus und ähm, setzen sehr stark auf moderiertes Netzwerken. Das heißt, ihr werdet eigentlich niemals ähm, ja, unsicher dastehen, weil wir wirklich dafür sorgen, eine sehr umarmende Atmosphäre zu haben. Das macht auch unser Netzwerk aus, dass alle Nushus, die bei uns sind, wirklich sehr offen sind und ähm, überhaupt keine Berührungsängste haben. Und ähm, genau, äh, wie gesagt, sehr stark auch nach unseren Werten handeln. Das sind dann beispielsweise Werte, wie mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Also das sollte jede wollen, die zu uns kommt. Wir behandeln uns gegenseitig mit größtem Respekt. Wir holen uns Unterstützung, wenn wir sie brauchen. Das ist auch wirklich in unserem Netzwerk der Fall. Es unterstützen sich alle sehr stark und sind sehr proaktiv. Wir sind verbindlich und zuverlässig miteinander. Wir leben den demokratischen Grundkonsens. Wir unterstützen uns gegenseitig und wir geben und nehmen. Und äh, an diesen Werten könnt ihr auch schon ganz gut festmachen, ob Nushu denn das richtige Netzwerk für euch ist. Aber Antonia, was, äh, wie findet man es denn raus, welches Netzwerk das richtige ist? Ja, was? Äh, wann, ist, wann seid ihr bei uns richtig oder wann sind wir vor allem das richtige Netzwerk für euch? Ähm, das ist eine, eine ja, interessante Frage. Also grundsätzlich äh, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ähm, du Lust hast auf den Austausch das ist in wobei grundsätzlich allem äh, immer steht immer im fokus dass du dich mit inspirierenden frauen auseinandersetzen möchtest die auf dem weg nach ganz oben sind und betonung liegt da auf dem weg man muss nicht ganz oben angekommen sein wir Ihr müsst uns nicht vorweisen, dass ihr eine bestimmte Leistung schon erbracht habt, um irgendwie zu uns zu passen, sondern die Ambition ist wichtig. Also man muss äh, ähm, ja vielleicht was erreichen wollen, in welcher Form auch immer das ist, ähm, aber man muss eben nicht äh, eine bestimmte Qualifikation sozusagen vorweisen müssen. Das Thema Augenhöhe hatten wir schon. Ähm, bei uns geht, geht es nicht um fancy Jobtitel. Äh, wir haben meistens bei unseren Events nur den Vornamen auf den äh, Schildern stehen, damit eben keine Hierarchien entstehen, damit man ganz ohne Vorbehalt auf jemand anders ähm, zugehen kann. Äh, stronger together ist, glaube ich, äh, hat, fasst äh, es ganz gut zusammen. Also wir empowern einander, wir inspirieren einander, wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn das sozusagen die Grundsätze sind, die auch dich umtreiben und die Du voranbringen willst sozusagen, ähm, dann bist du bei uns ganz richtig. Deswegen mag ich auch immer dieses Wort Bewerbung auf unserer Website äh, nicht. Ähm, irgendwie es ist eben ein Formular, man muss sich am Ende dann doch irgendwie bewerben, aber es ist eben nicht keine klassische Bewerbung, in dem wir uns was ähm, vorweisen müsst. Ähm, Genau, und auch da ist es ganz wichtig, ähm, wir haben auch schon über Branchen- und Positionsunabhängigkeit gesprochen, also auch da, die Frauen kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen, ob sie nun angestellt sind, ob sie in Gründungen sind, ob sie solo-selbstständig sind, ob sie äh, genau gerade in den Beruf eingestiegen sind oder sogar noch Studentin sind oder schon weit fortgeschritten in ihrer äh, Karriere, das ist Absolut findet man alles bei uns, ähm, deswegen, der Fächer ist breit und gerade das ist uns eben so wichtig, dass man sozusagen, ja, außerhalb der eigenen Bubble, dass man andere äh, Frauen ähm, trifft, die man eben auf anderen Wege nicht so treffen würde vielleicht, Das äh, dann, genau, und wenn du dir das wünschst, dann bist du wahrscheinlich ganz richtig bei uns sehr gut. hast ah, du äh, Antonia. Ja, das ich <lacht> genau. ähm, Aber das hört sich natürlich immer nach ganz, ganz viel an. Deswegen, äh, Laura, was ähm, meinst du denn? Wie viel Zeit sollte man äh, für das Netzwerken und für die Membership bei NuShu sich nehmen? Äh, auch das ist sehr individuell, also im Prinzip, wie ihr möchtet und wie es euch passt. Äh, manche nehmen nur sehr, sehr selektiv an Events äh, teil, manche sind bei jedem Event vertreten, manche haben mehr Lust auf digital, manche mehr auf in person und manche möchten das Netzwerk ganz anders nutzen. Das heißt, das kannst du äh, gestalten, wie es für dich passt. Ähm, wichtig ist vor allem, dass du Spaß hast und dir wirklich die Sachen suchst, die auch zu dir passen und die dir taugen ähm, und dass du also grundsätzlich... Halt sich Eigeninitiative natürlich immer aus. Das heißt, je mehr du dich einbringst, äh, desto mehr wirst du davon auch profitieren und desto mehr Sichtbarkeit wirst du im Netzwerk auch haben. Das ist einfach so, aber es braucht definitiv kein Muss. Also das kann, äh, könnt ihr machen, wie ihr mögt. Äh, wichtig ist einfach Verbindlichkeit. Das ist auch ein sehr wichtiger Wert bei uns, dass du wirklich, ähm, ähm, wenn du dich für Events oder unterschiedliche andere Dinge anmeldest, da dann auch teilnimmst und das äh, schätzt. Eine Empfehlung wäre, je nachdem wie viel Zeit ihr aufbringen möchtet, dass ihr euch beispielsweise einen wöchentlichen Blocker setzt, indem ihr sagt, okay, eine Stunde die Woche widme ich mich dem Netzwerken und den könnt ihr dann füllen, wie ihr möchtet, weil wir wissen ja alles, wir haben alle sehr, sehr viel zu tun und das fällt dann eben doch gerne mal hinten runter, weil man sich eher um die tagesaktuellen brennenden Dinge kümmert. Von daher Blocker und dann läuft es, egal in welchem Ausmaß ihr den gestaltet. Wow. Melli sagt, glaube ich, in dem Punkt immer, wir sind in der Rush-Hour unseres Lebens. Ja. Das stimmt, glaube ich, für viele. Und deswegen ist da auch, muss man auch einfach immer gnädig mit sich selbst sein. Aber ich glaube, ein Blocker hilft da manchmal so dem eigenen Schweinehund. Ja, ja. absolut. Wie mit dem Sport und all den anderen Sachen ja. das sollte man auch fürs Netzwerken machen. Genau, wenn das jetzt für euch gut klingt, ist natürlich die Frage, wie könnt ihr denn NUSHU-Member werden? Antonia, du hast immer mal von der Bewerbung, wir bezeichnen es jetzt einfach so gesprochen, wie funktioniert das denn? Genau, also das geht eigentlich ziemlich einfach. Also wie ähm, ihr seht es sozusagen sowohl auf unserer Website, da habt ihr den direkten Link zu diesem Antrag. Das ist so ein kurzes, also ja, so ein Formular, was ihr einfach einmal ähm, ausfüllen solltet, einfach damit wir auch so ein bisschen wissen, wer... Bilder eigentlich zu uns kommen, damit wir ein bisschen was von äh, dir erfahren. Ähm, das schauen wir uns dann an, lesen das durch, gucken vielleicht auch mal in dein LinkedIn-Profil und ähm, schauen uns da alles Mögliche an, was, was du uns einfach geschrieben hast. Und ähm, wenn denn alles passt und wenn wir auch das Gefühl haben, wir können sozusagen deinen Anliegen gerecht werden, dann bestätigen wir diese, ähm, äh, diesen Antrag. Das geht auch innerhalb von wenigen Tagen häufig und äh, dann kann es auch schon losgehen. Dann bekommst du ähm, Zugänge zu unserer App, von, an die ich, von, von der wir auch gleich nochmal berichten werden. Ähm, dann bekommst du eine Event-Einladung oder eine, eine Einladungslink zu einem Onboarding-Workshop, wo du dann schon andere neue Nusho-Newbies kennenlernen kannst. Also der Start ist, glaube ich, total easy und äh, macht einfach auch, allein das macht schon total viel Spaß. Genau. Und genau. Ähm, was dabei auch äh, gut zu wissen ist, das haben manche, glaube ich, immer nicht so vor Augen, beziehungsweise ich gucke auch hier die ganze Zeit in die Fragen, da kommt sehr viel rein, Antonia, wir sputen uns Fragen, ob wir beantworten können. Viele Fragen. Ähm, genau, bezüglich des äh, Mitgliedschaftsbeitrags, äh, heißer Tipp, ihr könnt das bei eurem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ähm, ansprechen, ob die Kosten übernommen werden. Da gehe ich jetzt nur ganz kurz drauf ein. Aber dazu haben wir tatsächlich auch einen Beitrag veröffentlicht in unserem Magazin, den ich jetzt mal ganz kommentarlos in den Chat packe. Da könnt ihr euch das auch durchlesen und euch auch an, uns, an uns wenden, damit wir euch da noch mal ein paar Tipps geben, wie das funktionieren kann. Genau. Ähm, wie das Netzwerken funktioniert? Du hast gerade von dieser App schon gesprochen, Antonia. Äh, erzähl davon noch gerne nochmal. Wie sieht Netzwerken bei NuShu neben den Events, von denen ich ja gerade schon gesprochen habe, aus? Genau, also, äh, vielleicht hat die eine oder andere schon auf unserer Website den Hint gesehen. Wir haben unsere eigene App, Nushu Connect, sozusagen unser eigenes äh, soziales Medium, äh, über das wir, ja, ähm, kommunizieren können, in Kontakt bleiben können, uns gegenseitig Fragen stellen können. Ähm, da habt ihr sozusagen, sobald ihr Nushus werdet, habt ihr Zugang zu allen anderen 3000 Nuschus, könnt die durchsuchen, könnt schauen, was ihre Expertise ist, wo sie arbeitet beispielsweise, wo sie wohnt, äh, euch verabreden ähm, auf digitale oder Präsenz-Coffee-Dates, äh, wie auch immer, das könnt ihr alles über unsere App machen. Da kriegt ihr sofort Zugang, könnt euch zu allen Events anmelden, bekommt nochmal, ja, teilweise Inhalte on demand, alle möglichen, ähm, ja, Inhalte, äh, die ihr über unsere App äh, äh, ja, einsehen könnt. Aber natürlich das Allerwichtigste, direkt in Kontakt treten könnt mit anderen Nushus. Das muss nicht über uns laufen. Natürlich geben wir auch immer gerne äh, Tipps aber ähm, ihr könnt tatsächlich direkt äh, euch da kontaktieren und müsst euch nicht sozusagen wie über LinkedIn oder sonst was nochmal extra connecten. Darüber freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr das auch tut, aber ähm, ihr seid sozusagen automatisch connected, indem ihr alle nun seid. Hoffentlich, in, hoffentlich ganz bald. Genau, dann haben wir nochmal sowas extra ja, zum Thema Austausch, zum Thema ähm, ja, connected bleiben. Die sogenannten Nushu Verticals, liebe Laura, was hat das ja, denn damit auf sich? Die Verticals sind, wir sind ja branchen- und positionsübergreifend, das heißt, wir haben im Generellen, wenn wir unsere Events gestalten, natürlich allgemeinere Themen, die für alle relevant sind. Jetzt gibt es natürlich viele themenspezifische Dinge, die für Nushus relevant sind und dafür haben wir Verticals. Das sind also themenspezifische digitale Hubs, in denen sich interessierte Nushu's in Eigeninitiative vernetzen können. Das heißt, wir haben aus dem Netzwerk Leads, die dieses Vertical führen und regelmäßig Veranstaltungen zu dem jeweiligen Thema machen. Also ich habe ein Beispiel oder ein paar Beispiele wäre zum Beispiel Nushu for Future. Hier dreht es sich um alle... Nachhaltigkeitsthemen. Wir haben auch ein ähm, Vertical für Startup Founders. Hier finden sich alle Gründerinnen in unserem Netzwerk zusammen, aber auch für Selbstständige beispielsweise. Wir haben die NUSHU Juniors. Ähm, wir haben das äh, Vertical Mental Health. Also es sind bereits nur ein Bruchteil. Wir haben da äh, einige von. Ich glaube zwölf oder dreizehn. Ähm, aber ist natürlich auch immer eine tolle Möglichkeit, einmal pro Jahr äh, machen wir dann quasi wieder einen Call for, not, äh, for Verticals und äh, da habt ihr dann auch die Möglichkeit, euch für zu bewerben und damit sorgen wir dann einfach nochmal für Themen, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen in bestimmten Bereichen. Und das führt mich dann auch nämlich direkt zu unseren Events, die ich ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe. Äh, dazu erzähle ich euch auch sehr, sehr gerne nochmal was, weil das ist natürlich ähm, ja, das Spiel, die Spielwiese, über die ihr dann ins Networking kommen könnt. Ähm, wir haben den Ansatz Connect, Learn and Grow. Das heißt, wir möchten Möglichkeiten schaffen, in denen ihr euch gemeinsam verbinden könnt, gemeinsam wachsen könnt, aber eben auch lernen könnt und Wissen mitnehmen könnt und Impulse erhaltet, die ihr ähm, so im Alltag vielleicht, die euch nicht unbedingt über den Weg laufen und das machen wir eben sehr regelmäßigen Events, die wir äh, mit wirklich tollen SpeakerInnen besetzen, sowohl online als auch offline. Wir haben dinner äh, Wir hatten im letzten Jahr eine feministische Stadtführung. Das war auch total interessant. Ähm, wir haben unsere Nushu Nights in den unterschiedlichen Städten. Das wäre dann Hamburg, Berlin, München, äh, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Wien. Ich überlege ich glaube, ich habe nichts vergessen. <lacht> Antonia nickt. Ähm, äh, hier finden dann auch äh, Netzwerkevents statt, also sei es auf Drinks am Abend oder alles andere, was ich auch gerade schon beschrieben habe. Und die besetzen wir dann ganz unterschiedlich mit Impulsvorträgen, mit äh, Panels, mit Power Sessions oder ja unterschiedlichen Networking Games, die euch dann äh, ja ins Netzwerken bringen. Ja, Frankfurt gibt es auch. Ich wusste, ich habe eine Stadt vergessen. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und äh, genau, dabei ist uns wichtig. Wir haben in diesem Jahr nochmal neu äh, monatliche Überthemen definiert, weil es uns wichtig ist, euch, egal in welcher Branche oder Position die ihr euch befindet, einen 360-Grad-Rundumblick zu geben, äh, der euch dann in eurem Arbeiten, aber auch im Persönlichen beeinflusst und haben deswegen in diesem Jahr uns entschieden, monatlich die Megatrends des Zukunftsinstituts als Oberthemen zu definieren, sowohl für unsere Events, aber auch unsere anderen Kommunikationskanäle. Das heißt, wir haben pro Monat einen Megatrend. Das ist jetzt im Januar zum Beispiel der Trend Gesundheit. Im Februar geht es weiter mit dem Thema Individualisierung, aber auch New Work ist dabei. Also es sind die langfristigen Trends, die uns alle so oder so in unserem Arbeiten, aber auch persönlichen beeinflussen werden. Und das werden wir in diesem Jahr in allem... Was wir machen, äh, immer wieder einbringen und thematisieren, ähm, was ja euch umso mehr nochmal neue Impulse mitgibt. Genau, dann äh, wäre das alles zu den Events. Falls ihr da noch Fragen zu habt, könnt ihr das gerne in der F&A-Funktion stellen. Da kommen wir jetzt nämlich gleich zu, aber wir haben ja zu Beginn schon gefragt, was bedeutet NUSHU? Ich gucke gerade mal im Chat ob ich Antworten finde, aber Antonia wird es gleich auflösen. Genau, einige, ganz am Anfang wurde es schon gefragt und natürlich kommt die Frage häufiger, was heißt eigentlich Nusho, was steht eigentlich dahinter und ich liebe diese neue Schuhe, ja, könnte auch sein, genau, neue Schuhe. Könnte auch sein, würde vielleicht nicht so ganz zu dem passen, was wir äh, sozusagen tun. Nein, Nushu kommt ähm, aus dem Chinesischen. Ich spreche es wahrscheinlich immer noch falsch aus, aber Nushu ist sozusagen das chinesische Wort, was, was wir oder was Melli damals äh, eingedeutscht hat und Nushu draus gemacht hat. Denn das ist die einzig existierende genderspezifische Geheimsprache weltweit, die es gibt. Und die gibt es tatsächlich. Ähm, Nüshu ist nämlich eine, eine ähm, ja, Geheimsprache, die von Frauen benutzt wurden, als sie im alten China keinen Zugang zu Bildung hatten, teilweise ihre Häuser nicht verlassen durften und dann diese Sprache, diese vereinfachte Sprache genutzt haben, um eben gegenseitig in Kontakt zu bleiben. Sie haben sich gegenseitig in die Handflächen geschrieben oder in ähm, Kleidungssäume genäht oder eben über einen Seidenfächer. Ähm, da gibt es nämlich ein Buch, der Seidenfächer, ähm, worüber, wo sie eben das draufgeschrieben haben und dann über einen Vermittler, ähm, einen, einen äh, männlichen Ally sozusagen, so viel zu, wir haben nichts gegen Männer, ähm, einen männlichen Ally, der eben diesen Seidenfächer übergeben hat zwischen zwei Frauen, die eben so das, äh, die Möglichkeit hatten, in Kontakt zu bleiben und ihre Freundschaft weiterhin aufrechtzuerhalten und ähm, ja, um diesen mutigen Frauen, äh, die sich sozusagen über alle Widrigkeiten hinweg, ja, connected haben, äh, sich in Kontakt geblieben sind ähm, und um über die Jahrhunderte weg in Kontakt zu bleiben, hat eben äh, Melli aus Nushu, Nushu gemacht und dementsprechend unser Netzwerk so genannt. Das steht dahinter, ja, da kommen schon die Damen, ich mag die Geschichte auch einfach zu gerne, aber weil wir jetzt keine weitere... Zeit mehr ähm, verschwenden wollen. 34 Fragen wow. sind in der F&A-Funktion. Laura, das war, wird ein Ritt, würde ich sagen. Ich würde sagen, kurz und knapp antworten. 10, genau, wir, wir versuchen Frage. alles kurz und knapp zu antworten und ähm, da ja. auf alle gebührend einzugehen. Ich würde sagen, die erste Frage ist direkt auch an dich. Wie häufig äh, finden persönliche Treffen in München statt? Ja, äh, wir sind mindestens einmal pro Quartal in München. Wir haben aber tatsächlich jetzt in diesem Jahr auch ein neues Format gemeinsam mit unserem Partner Ruby. Äh, das sind Afterwork Drinks im Ruby Hotel. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Äh, in jedem Fall ist es eine wunderschöne Bar mit sehr leckeren Drinks. Und werden in München daher äh, alle zwei bis Monate sein oder sogar jeden Monat. Äh, das variiert dann immer so ein bisschen von Monat zu Monat. Im Sommer beispielsweise. Wir ein bisschen weniger Events, im äh, Frühjahr und äh, Herbst, Winter dann wieder mehr, weil im Sommer sind einfach viele im Urlaub und wir bringen die Zeit gerne draußen in der Natur. Das variiert dann immer so ein bisschen. Aber ähm, München und Hamburg gehören auf jeden Fall zu den größeren ähm, Städten, in denen wir sehr stark vertreten sind. Und äh, hier gibt es auf jeden Fall regelmäßig Networking-Events. Genau, und Antonia, es kommen hier auf jeden Fall auch ein paar Fragen zum Thema äh, noch mal wie ist unser Netzwerk eigentlich aufgebaut wie ist die Altersstruktur welche Branchen kommen vermehrt vor magst du da vielleicht noch mal drauf eingehen genau ähm, ja total gerne also er, erstmal zur Altersstruktur ähm, das ist ähm, die ist also tatsächlich äh, auch da relativ breit aufgestellt also ich würde sagen von äh, Ende 20 bis äh, ja, 45 äh, ist sozusagen der Kern. Natürlich ist rechts und links ähm, gibt es auch, äh, auch noch weitere Nuschus. Also wir haben keine Altersgrenze. Sie, äh, Altersgrenze ähm, ich würde sagen, es ist so normal verteilt in dieser Range. Ähm, und, ähm, und dementsprechend, äh, ja, also ich glaube, ähm, ja, wir haben alle, alle möglichen Altersstrukturen dabei und auch da ist es eben dieses auf Augenhöhe sich zu äh, begegnen. Aber ähm, genau, es ist glaube ich so, in den 30ern ist sicherlich die Kerngruppe, äh, ähm, wie gesagt, genau. Das zum einen und dann zu den Branchen. Ähm, die vermehrt, wie ist die Frage, die, die Branchen, die vermehrt vorkommen, wenn ja, genau. welche sind da Vorreiter? Also grundsätzlich achten wir darauf, dass es eben möglichst einheitlich bleibt, also möglichst ausgeglichen. Das liegt uns äh, sozusagen sehr am Herzen, weil wir eben nicht einer bestimmten ähm, ja, Berufsgruppe auch die in den Fokus setzen wollen, dadurch, dass sie einfach vermehrt äh, da ist. Natürlich gibt es einige, ähm, sozusagen, wo, wo Nutus ähm, mehr ähm, beschäftigt sind. Wir haben viele Frauen, die in der Beratung sind. Wir haben viele Frauen, ähm, die im die Marketing sozusagen in dem und HR-Bereich tätig sind. Ähm, aber was die Branchen angeht, natürlich total ähm, breit und da ist absolut kein Fokus, ähm, den, wir, den wir gesetzen und eben da auch total drauf achten. Auch das deswegen gibt es sozusagen diese Einstiegshürde. Ähm, weil wir eben darauf achten, dass es eben ausgeglichen bleibt. Sehr gut. Und ich denke, das beantwortet auch ein bisschen die Frage von der Verteilung Young Professionals zu Seniors and Managers. Also wie gesagt, wir sorgen immer für eine sehr ausgeglichene Gestaltung des Netzwerks. Das heißt, hier ist auch wirklich alles dabei in sämtlichen Berufsbereichen. Und wie gesagt, auch viele Gründerinnen und Selbstständige etc. Das ist sehr ausgeglichen bei uns. Und ähm, das führt auch so ein bisschen zur nächsten Frage, was unterscheidet uns vom Panda-Netzwerk? Und hier war schon eine Zuhörerin Luisa, sehr oh, danke, gut. Du Luisa war sehr sehr gut, Luisa antwortet. Danke aus. für den Support. <lacht> das ist schon mal der richtige Wert, unterstützen. <lacht> nee, ähm, genau, also das ist tatsächlich so, Panda setzt vor allem auf das Thema Leadership. Leadership ist bei uns natürlich auch ein Thema, was wir immer wieder mit drin haben, weil wir wie gesagt auch viele ambitionierte Frauen haben, die sich mit dem Thema Leadership beschäftigen. Aber wir haben auch in sehr, sehr vielen anderen Bereichen, beispielsweise durch die Verticals, aber auch durch die Megatrends, die wir jetzt monatlich haben, noch mal viele, viele andere Thematiken, die wir bedienen und äh, sind auch in unseren Positionen und Branchen noch mal wesentlich breiter aufgestellt. Und das ist so der zentrale Unterschied ähm, zu Panda. Um, und wir haben ein Page-Membership-Modell, das hat äh, Antonia ja vorhin auch schon erläutert, ähm, eben weil wir eine Masse an Events äh, jährlich darbieten. Also im letzten Jahr waren es beispielsweise 180 Events mit Verticals, Online-Events und ähm, In-Person-Events und auch die ähm, exklusive App haben, über die ihr miteinander in Kontakt treten könnt und wir damit wirklich ein sehr schönes, ja, wir sagen immer nur Schuversum bieten, äh, von dem ihr werdet mit, mit super vielen Möglichkeiten, ähm, beispielsweise auch äh, Journeys mit Unternehmen, die wir veranstalten. Das sind mehrwöchige Weiterbildungsprogramme, für die ihr euch dann bewerben könnt, beispielsweise die Leadership Journey mit der Deutschen Bahn. Ähm, genau, also da gibt es sehr vielfältige Dinger oder ein Mentorship-Programm hatten wir jetzt. Also es ist sehr viel, ihr merkt, es kommt immer noch und, und, und, was wir bieten und... Ähm, müssen damit natürlich auch unser Geld verdienen, um es ganz klar zu sagen. Genau, dann gehen wir mal weiter zu den nächsten Fragen, damit wir hier noch möglichst viele beantworten. Es ist echt wahnsinnig, wie viel von euch kommt. Richtig toll. Ja. Genau, äh, noch mal eine Frage, die äh, sozusagen zu den Online-Sessions, Workshops ist, wie divers sind da die, die aufeinanderfolgenden Themen? Ich glaube, vieles haben wir schon angerissen. Ähm, vielleicht noch mal zu der Frequenz einfach äh, noch was Kurzes, Laura. Ähm, genau. Also wir haben ähm, alleine, also genau sehr diverse Themen. Äh, das liegt eben zum einen, wie ich vorhin schon erläutert habe, an den Verticals, die wir haben, die wirklich in unterschiedlichsten Bereichen Themen abdecken. Und wir haben so grob immer sechs unterschiedliche Vertical-Veranstaltungen pro Monat plus äh, Online-Veranstaltungen von unserer Seite. Das sind dann meistens so ja zwei bis vier. Auch hier kommt es immer drauf an: Ist es Sommer? Ist es Winter? In welcher Jahreszeit befinden wir uns gerade? Und durch die äh, Megatrends, die wir im nächsten Jahr haben, sind wir dadurch natürlich auch sehr divers in den Themen aufgestellt. Auch wenn es aber immer Themen gibt, bei denen wir merken, okay, die stoßen einfach auf sehr viel Anklang und sind sehr gefragt. Äh, beispielsweise Leadership, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber auch Themen um die persönliche Weiterentwicklung, ähm, das gute alte Imposter-Syndrom, das wir alle kennen. Also das sind Themen, die wir wirklich fortlaufend auch immer wieder bei uns führen und dann aber auch immer wieder mit neuen Impulsen ergänzt. Genau, dann gehen wir mal weiter zu den nächsten Fragen. Oh, sehr spezifisch. Gibt es auch LinkedIn Top Voices, die Mitglied sind? Wie qualitativ ist das Netzwerk? Ich frage mich, ob LinkedIn Top Voices, ja, also ist natürlich eine absolute Auszeichnung, aber ob das automatisch auf eine Qualität oder auf eine mindere Qualität von anderen ähm, Rückschlüsse ziehen, äh, ob man da Rückschlüsse ziehen kann. Also ähm, LinkedIn Top Voices, äh, ich kenne da tatsächlich äh, ein paar, allerdings weiß ich gar nicht, wie viele das sind. Also Lunia Hara beispielsweise hatten wir äh, als Speakerin, ähm, ist auch Teil, ist uns ganz äh, stark verbunden. Ähm, und natürlich qualitativ. Also ich finde, die Qualität hat immer ganz, ganz viel mit dem tatsächlichen Tipps zu tun, nicht mit irgendeiner, das haben wir auch vorhin schon so ein bisschen erläutert, nicht mit einer bestimmten, ähm, ja, einer bestimmten Position, sondern ganz, ganz viel mit dem individuellen ähm, Tipp, den man erhalten kann. Ähm, also da ähm, kann ich nur aus unserer Erfahrung sagen, dass das in diesem Sinne qualitativ sehr, sehr hochwertig ist. Ja. Ähm, genau, liebe Lena. Ähm, genau, in diesem Sinne ähm, vielleicht beantwortet das schon ein bisschen die Frage. Auf jeden Fall. Und ich meine, wir, du hast ja auch zu Beginn schon gesagt, dass für uns das auf Augenhöhe sein vor allem wichtig ist und weniger die, das, was hast du jetzt gerade schon erreicht? Und äh, letztendlich haben wir ein sehr hochwertiges Netzwerk. Wir haben viele Ambassadoren auch in unserem Netzwerk, die sehr inspirierend sind und uns sehr, sehr stark unterstützen. Das ist toll. Ähm, von daher, ja, die Qualität ist da. <lacht> äh, kann man selbst im Netzwerk mitwirken, Trainings und Vorträge anbieten? Ja, würde ich mal sagen. Soll ich, willst du, Antonia? Oder ich nee, fange mal an und äh, du ergänzt. Vielleicht äh, genau. vergesse ich ja was. Wir müssen äh, genau. ein bisschen, glaube ich, auf die Tube noch weiterhin drücken, aber genau. Okay. Ich mache schnell. Also du kannst in unterschiedlichster Art und Weise im Netzwerk mitwirken. Eine Möglichkeit sind, wie gesagt, die Verticals. Unsere Verticals laden zum Beispiel auch sehr gerne Speakerinnen ein, je nachdem, wie das Event gestaltet ist. Und auch wir selbst haben in unseren Events immer mal Nushus als Speakerin, weil letztendlich haben wir ein sehr, sehr tolles Netzwerk und dem möchten wir auch die Bühne geben. Das heißt, wenn du dich speziell einbringen möchtest und mitwirken möchtest, kannst du dich einfach direkt an uns wenden und uns davon erzählen. Und dann schauen wir immer sehr, sehr gerne, was sich daraus ergibt, weil das ist natürlich, wie gesagt, am allerschönsten, wenn im Netzwerk schon alles da ist und wir damit sehr gut arbeiten können. No. Dann kommt hier noch eine Frage. Wie hilft äh, mir das Netzwerk im Ausbau meiner Selbstständigkeit und der Akquise von Kunden? Auch eine sehr interessante Frage. Ähm, tatsächlich ähm, ist es so, dass wir natürlich auch andere Gründerinnen haben, mit denen du dich austauschen kannst, auf allen verschiedenen ähm, Ebenen. Wie machen die es? Es gibt tatsächlich ähm, richtig ganz, ganz ähm, ja, konkrete Workshops, wie man sozusagen seinen Social Media Aufbau, äh, ausbaut. Gebaut, ähm, und so und da, da gibt es ganz ganz ja da ist es ganz ganz dicht äh, sozusagen äh, gleichzeitig weise ich aber auch immer darauf hin und da sind wir auch ganz ehrlich sozusagen wir sind keine werbeplattform also wir können nicht sozusagen das gewährleisten ähm, dass hier die eine oder die andere äh, hier gegenseitig ihre dienstleistungen oder produkte einfach hin und her schiebt ich glaube das ist nicht sinn der sache und das wird auch euch ein, einen auch langfristig nicht wirklich nach vorne bringen, sondern wirklich sozusagen fundiert Wachstum zu schaffen und das einfach, um gegenseitig voneinander zu lernen. Ich glaube, das steht, also das steht total im Vordergrund. Ähm, natürlich wird man automatisch auch, wenn man viel reingibt, ähm, auch präsenter sozusagen. Ähm, ähm, wir, wir geben auch ab und zu eine Sichtbarkeit drauf. Wir haben gerade unseren Adventskalender gehabt, wo wir verschiedene Produkte auch un aus unserem Netzwerk vorgestellt haben. Also das kommt natürlich auch vor. Aber ich glaube, das Nachhaltige ist wirklich sozusagen das Gegenseitige oder Miteinander wachsen. Ein View ins Portal geben, das ist natürlich so ein bisschen schwierig, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ihr könnt es euch vorstellen, einfach als sozusagen als ja, Auflistung verschiedener Profile, wo jeder so ein bisschen ja, ausfüllen kann, was was ihre Expertise ist, zu welchen Themen sie sich Austausch wünscht. Danach könnt ihr durchsuchen und direkt, da gibt es so einen Button, get in touch. Und dann könnt ihr eben über verschiedene Wege mit ihr in ähm, den Kontakt treten. Genau. Und wir haben auch mit, mögliche, äh, unterschiedliche Möglichkeiten der Interaktion, Kommunikation über Channels, über die wir kommunizieren genau. können. Ich sehe, die Zeit rennt. Genau. Da kannst du uns greif. auch besonders nochmal im Nachgang fragen. Wir sind auch so gerne noch für Fragen da. Wie umfangreich ist dieser Onboarding-Workshop? Antonia, da bist du... Direkt ja, das Thema. tatsächlich moderiere ich den auch. Also wir werden uns äh, voraussichtlich wiedersehen, wenn ihr euch denn ähm, dazu entscheidet, zu uns zu kommen. Ähm, genau, das sind anderthalb Stunden. Wir bieten zu ganz unterschiedlichen Uhrzeiten das auch an, äh, dass sich jeder das so ein bisschen einrichten kann in ihrem äh, Kalender. Das sind anderthalb intensive Stunden. Die Zeit verfliegt immer so schnell. Ich kann es immer kaum glauben. Aber äh, genau, anderthalb Stunden, äh, alle möglichen Fragen rund um um das Netzwerk, aber eben auch ganz tief einzusteigen in den Kontakt mit den anderen Nushos und die kennenzulernen natürlich direkt. Nach welchen Kriterien werden Partnerunternehmen ausgewählt und welche Rollen spielen diese? Genau, also wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die sozusagen das Thema weiter nach vorne bringen, die mit uns da übereinstimmen, dass die sich äh, ganz, äh, ja, konkrete Ziele gesteckt, äh, gesteckt haben, was Diversity angeht, was ähm, Frauen in Führung, ähm, angeht etc etc also da sind wir äh, ja mit vielen Partnern schon seit Beginn unserer äh, und seit Gründung äh, da im Austausch und äh, arbeiten zusammen ähm, teilweise machen wir gemeinsame Events teilweise diese Journeys beispielsweise ähm, gestalten wir gemeinsam mit unseren, ähm, Unternehmenspartnerschaften, die Leadership Journey zum Beispiel machen wir mit der Deutschen Bahn zusammen und äh, profitieren da auch von den ähm, sozusagen Insights der äh, Speakerinnen von deren Seite. Und ähm, genau, also wichtig ist uns da einfach, dass sie mit wirklich ähm, das Thema äh, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen, mehr Frauen in Führung zu bringen, äh, Frauen zu unterstützen auf ihrem Weg, ähm, dass äh, ja diejenigen, die das irgendwie mit. Ähm, uns voranbringen wollen, die, mit denen arbeiten wir dann auch gerne zusammen. So, jetzt sind noch ein paar Fragen offen, aber wir befinden uns äh, leider kurz vorm Ende. Von daher aber erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Für alle, die jetzt noch Fragen hatten, die unbeantwortet waren, ihr könnt euch natürlich immer an uns wenden ähm, und die Fragen stellen. Äh, ihr könnt auch mit der lieben Antonia noch ein Kennenlerngespräch führen und dann noch darüber hinaus Fragen stellen. Ähm, und ansonsten würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn äh, ganz viele neue Frauen in unser Netzwerk treten und sage von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss und übergebe aber auch nochmal an T Antonia, du willst bestimmt auch noch was sagen zur Verabschiedung. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, alle so zahlreich dabei wart, dass ihr alle eure Fragen gestellt habt. Äh, ich freue mich total auf jede einzelne von euch. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, fragt sie einfach noch. Äh, Hello at Team Mutual ist sozusagen die Mail für alle Fälle. Und äh, wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend euch. Danke.